Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Feind ist oder nicht, das eine. Oder ob es ein Zivilist ist? Audio Kontakt Westen. Ja. Kannst du der ungeklärte Kontakt markieren? Audio-Kontakt. Naja, kann ich bestätigen, das ist der Pickup, der jetzt wieder zu euch kommt, der Fliehner vorhin schon gesehen hatte. Ja, so. Der Pickup so, ist, äh, ist ein LKW. LKW. LKW sogar. Der ist auf der Nordstraße von euch nordwestlich auf dieser Querstraße. Da sitzt jetzt glaube ich gerade ein ganzer Trupp ab. Okay, er sitzt die ganze Trupp ab, ihr kriegt gleich Spaß an der Forderung, also beide euch vor. Setzt an, setzt ab. Hm. Position ist markiert, wo er gerade Truppen absetzt. Kein, ansonsten auf den Straßen im Dorf keine Bewegungen mehr festzustellen. Äh, so verstanden, habt ihr Möglichkeit mit Hydra eventuell die Position unter Feuer zu. Kannst du da mit Hydra wirken? Willst du das machen? Äh, ich werde viel Höhe verlieren. Wo ist das Ziel? Das ist markiert, wo der LKW fest markiert ist. Aber ich denke, wir können es wagen, oder? Ja, entlang der Straße, okay. Ja, ja wir klären, sollte man hinkriegen. Ja. ja, sehr gut. Ja. Mal ordentlich. Ich kriege wenn Sie gleich die Karte auf die vom LKW wo ist anhalte ich kaputt. Da muss ich sie rein, okay. Ist der beleuchtet? Ja. Bitte? Ist der gerade mit leicht? Ja, der schießt auf uns, oder? Ne, der schießt auf die anderen, nicht auf uns. Aktuell ist das meistlich hinter dem Ding zu sehen. Hat der aber auch einen eigenen Scheinwerfer? Weil dann sehe ich ihn jetzt schon. Nee, nee, das ist, ein, das siehst du, super, das ist ein, ein, blauer, ein blauer. mit äh, weißem LKW. Deck? Mit weißem Deck? Und mit weißem, weißer Plane hinten drauf, ja. genau. Die Friendlies sind ähm, deutlich wegspürt weiter wegspürt. südlich davon, gell? Ein bisschen da vorne, die Ersten sind aber auch schon in dem, äh, in dem. in dem Park da dran. Wenn du das Ding wegspringst, das ist schon noch. Ein ja, Friendlies sind Factor oder nicht? Bitte? Das sind alles Feinde, die da dran hängen. Sind Friendlies ein Factor oder nicht? Nein, das sind will sind das Interesse daran. Ah, hier okay. Da Audio-Kontakt, Fahrzeug, Osten. Wir müssen mal schauen, wo Friendly sind, das ist ein Feind Osten bekämpfen. Da sind sie, okay. Ja, muss da so ein bisschen genau. Mit west nach äh, Nordost anfliegen oder West-Ost eigentlich mit die Straße einfach anfliegen. Ja, ja, ja. Wenn eine noch auf den LKW setzt mit einer Rakete, dann ist da das ein Typ nur noch dran. Das heißt, der andere ist schon down, was wir da haben. Ansonsten ja. wäre rechts davon, am Anfang von dem, von dem Wein-Ding, ist noch ein bisschen was. Rechts davon würde es beginnen zu... Ja, das war gut, ne? Jetzt ich abfangen, das Ding ist ein bisschen schnell. <lacht> hey. Aber es klingt nicht so, als ob sie nicht auf. viel brauchen, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube, die haben das gut im Griff. Wir haben auch, da, bis, bevor wir da waren, haben wir ja schon die halben Trub zerlegt gehabt, also ui, ui. Ja, Ich würde jetzt eine mittlere Höhe machen, weil aus der großen Höhe ist es immer schwer. Ja. Also, okay. Ähm, die war Wirkung fragehaft, aber Ja, Wirkung ist äh, ziemlich gut, es sind aktuell noch vier Kontakte, nett, die leben. Äh, einer am LKW, zwei sind mittlerweile schon wieder in den Weinbergen drin. Ähm, jo. Geht voran. Sehr gut, schöne Arbeit, vielen Dank. Okay, die Vaku, ich höre auch, dass deine Waffe overheatet, ist das richtig? K korrekt. Also habe ich jetzt gerade zwei ARs, die overheated sind? Nein! Nice. Ja! Hier okay, ist immer noch einer am LKW wieder, der gerade feuert. Also wenn du nochmal ran willst, kannst du das tun. Ja. direkt am LKW. Direkt hinter dem LKW, genau, der schießt gerade auch auf die anderen hier Ja, naja, aber der, der ist keine Hüterer wert, der kriegt die Minigun. Ich kann auch ja, also, also gerade wie gesagt, ich kann für den Kampf und ARs da habe ich keinen großen Bedarf. So kampfunfähig sind ich immer nicht, aber das hat nur einen Effekt. Einer heilt sich da gerade dahinter. Äh, hätte das ausschalten, könnte <lacht> Da musst du echt tief anfliegen ja. mit dem Ding, weil. Das ist so unpressiv, das Scheißding. Ja, ja, ja. Irgendwas schießt auf uns, okay. Ich drehe ab. Naja, ja, der, der schießt jetzt zurück auf uns. Meine ja, Schüsse kriegen quasi alle relativ zu weit, ne? Ja, du hast direkt hinter ihm. Okay. Ah, okay. Ja, in Fahrtrichtung vorm LKW hinter ihm. Also nicht vor ah, dem Ah, okay, ich dachte wir sind. in unserer aktuellen Position. Okay, rot-grün, hm. macht euch bereit, zu der Garage von uns im um Nordwesten ausgesehen zu springen. Wir decken den Westen äh, weißem Raum. Wollen wir wieder ein bisschen rundumcheck machen? Mit Schiss, dass die dann noch mehr mobilisieren. Mit den Fahrzeugen kommen die ja da doch immer recht schnell ran. Ja, okay, die haben es mitbekommen, die gehen jetzt auch Richtung Ortschaft. Die fördern überleben Das Ganze kannst du nicht mehr viel werden. jetzt kannst du wieder auf den gehen. Check. Für Häuslein für Häuslein arbeiten. So haben wir auf ähm, 030 ja, sehen, wir auf der, der Straße bei der nordöstlichen Insel Fahrzeuge auf der Straße? Ja, haben wir. Alles klar, zwei Stück, oder? Haus 5 gesichert. Ja. Irgendwie weiter Hinweise? Seht ihr jetzt die Marke auf der Karte, guck mal. Die haben irgendwie ja, keine Uniformen mhm. an, die sind nackert. Deshalb bin ich gerade verwirrt. Nein, ja, der ist ein lokales Swingerclub. Die haben aber ja, Lang-Party gemacht, ja, das sind die ja. besten Partys, wenn du jetzt schon hell wird und um halb 5 Uhr morgens du langsam heimtackelst. Ja, Frage soll grün äh. im man also, noch im Auge behalten. Äh, aktuell, ja, guck mal bitte, auf hier eventuell Sicht auf den Hof... Äh, Markier ähm, sie vielleicht mal, dass man kommt. sie auch wiederfindet und dass man äh, Namen ja, dafür hat. Ja, Sicht auf den Hof. Äh, also, Fahrzeug, kommt ich ich Brücke, Fahrzeug kommt über Brücke, Fahrzeug kommt über Brücke, zweites schwarze Schwarzseck ja, daher eventuell Motorrad. Ja, sehr gut. Das waren die, die wir Break, vorhin nackig hatten. Zwei LKWs für nähern plus äh, Jeep nähern sich aus Nordwesten. Okay, Nein, wir haben zwei LKWs, zwei LKWs plus Jeep aus Nordwesten wiederholen. Zwei LKWs plus Jeep aus Nordwesten. Blau, guckt, dass ihr, wenn möglich, Richtung Norden eventuell decken könnt. Ich weiß nicht, wie die Sicht ist durch das Haus, was quasi direkt neben euch ist. Ich, ich baue mal präemptiv Sehne. Höhe ab. Das ist echt ziemlich bescheiden, außer wenn wir auch. Ich baue mal ja, präemptiv genau. mal höher. ab. Ja, super. Vorschlag bekämpfen mit Wer Ist es denn Feind? Äh, wieder. Auf. Ja, ziemlich sicher. Vorschlag, mit der Hydra anfliegen? Ich sehe, dass sie bewaffnet sind. Mehr sehe ich jetzt nicht bei den Leuten. Und ja, wenn ihr die Möglichkeit habt äh, und safety schießen könnt, dann, äh, jo. Tiff, okay, noch sitzt eine Kreuzung von euch entfernt. Ein weiteres Fahrzeug nähert sich aus Südwest auf der Straße zu euch, das ist aber nur ein Jeep. Naja, so. Ich glaube, blau, guck das hier, dass ihr jetzt schnell in Haus 6 reinkommt. Die sitzt noch eine Kreuzung weit von uns entfernt. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit ins Haus 6 reinzukommen. Da also siehst du noch eine Kreuzung da, aber ja T-Kreuzung, wenn du das siehst, ne? Ja, ja. Da stehen sie gerade alle auf einem Fleck. Ich weiß nicht, was Check. da los ist. Jetzt fahren sie gleich wieder. Eines ist ein Tischger Jeep, da zieht keiner an der Tischger dran. Ja, ist aus der Höhe super schwer, wenn man so schnell ist mit dem Ding. Oh, oh, Aber es zieht die Aufmerksamkeit weg von das? den anderen. Ja. Du musst natürlich dann jetzt gucken, wenn du da arbeitest. Ja, Aber noch Ja, ja, ich direkt. flieg nicht so also also okay, ja. ja, ja, ich flieg nicht so an, dass das ist Ja, Gefahr genau. So, also oh, wir werden ja. von der ja. Seite beschossen von dem anderen Fahrzeug. Siehst du den? E oh, beschuss, beschuss, beschuss. Ja, ich seh's, ich seh's. Aus dem Compound da im Süden. Ja. Dreh nach Westen ab, wenn's irgendwie geht, genau. Ja, ja. Oh, shit, ja, ich muss... Ich es ist besser, wenn die Kugeln ja, unten einschlagen als die Piloten. Dishka wenn du im Norden bleibst und tief bleibst, bist du safe. Aber wir haben die eher eine, ja. eine äh, AA. Oder eine Tischkreis, glaube ich. Ja, ich soll Aber mir Bescheid geben, dass wir gerade suppressed werden. Dass wir keine missions Ja, du kannst arbeiten. Du kannst schon anfliegen. Wenn du jetzt tief also. und schnell anfliegst hier, dann kannst du das schon machen. Du darfst halt nicht da drüber fliegen im Süden. Also Info, wir, wir haben Schwierigkeiten mit dem Anflug, die Tischgas wachen auf und vertreiben uns ein bisschen. Wir geben unser Bestes. Ja, so verstanden, Also wenn jetzt Anflug direkt auf 1,30 mhm. äh, tief bleiben und schnell einmal drüber, dann kannst du schön erwischen, ohne dass du die eigenen rangehen. Ja, aber also tief. Sind die immer noch an der Tiefkreuzung oder bleiben? leicht rechts davon? Die sind rechts davon jetzt. Auf 1,3,5. Mhm, alles klar. Wenn du siehst, Nein, wir kriegen Beschuss rein, LKW. wir kriegen jetzt schon Beschuss rein. nee, nee, da fliege ich ja, nicht ja, an. Wenn ich mir da eine fange. Na, kapiert. Das ist eine Discharge, der unter uns ja. Better safe than sorry. Na, dann raus und höher machen, dann guck mal. Halt ja, aber ich mach's wieder. offinis gerade, Ja, okay. ja ich will Ja, ich da, will also. den Heli zwischen Beschuss und ja, unserem ja. Miti... Möglich, aber unter uns, unter uns ist halt der zweite Chief, der jetzt auch noch Feuer Ja, ja, nee, nee, der, der Unterboden ist noch das, was am meisten die Kugeln aushält. Ja, bisschen, da die äh, Frage: Könnt ihr mit dem Thermalsgruppen noch weitere Feindverkackungen soweit ausmachen in unserem Gegner? Das kalt uns. Ja, wir gehen wieder auf eine Position, wo wir das prüfen können. Äh, müssen wir gerade dafür gehen. Ja, ja also so verstehe Ja, mal schauen, wo wir da anlanden. Dann müssen wir, ah, das hätten wir euch noch aufklären können, noch einmal fix mit dem t Ist das wäre schlau gewesen. <lacht> äh, die, äh, wo ist denn da eigentlich? Wir holen die ja wieder ab, wo wir sie abgesessen haben, oder? Nee, das werden wir direkt daneben äh, abholen, denke ich. Äh, wo die jetzt stehen. Weinberg. Äh, äh, von Air. Ja. von R. Hört. Habt ihr schon eine Landezone für ein Pickup für euch ausgemacht, wo wir dann hinkommen? direkt am nördlichen, äh, an der nördlichen Kreuzung dort, haben wir jetzt ein bisschen Platz gemacht, da könnt ihr eben nochmal verlangen. direkt auf der Straße. Ja, so verstanden, Koffe. wir machen, uns, wir satteln gerade um, zwei, drei Minuten, dann sind wir da. Äh, so verstanden, ihr kriegt jetzt auch, wenn ihr äh, in der Nähe seid, oder wenn ihr quasi kurz davor